hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video ja heute ein ganz kurzes video zum thema selbstorganisation im network marketing ähm, egal ob du jetzt halb äh, ob du jetzt ähm, ja nebenberuflich oder ob du Vollzeit hauptberuflich im, im Network Marketing startest. Im Network Marketing hast du niemanden. Also natürlich hast du eine Ablein, du hast einen Sponsor, der dir hilft, ja, ähm, der dir zeigt, wie das Ganze funktioniert. Aber du hast Tag ein Tag aus niemanden, der dir sagt, was du jetzt zu tun und zu lassen hast, wie du das oft äh, im Angestelltenverhältnis ähm, vorfindest. Ja, da kommst du zur Arbeit und dann kriegst du die Aufgaben und die arbeitest du ab das ist im network marketing halt eben anders viele menschen kommen aber jetzt aus einem bereich angestellten dasein aus dem arbeiterbereich wo sie vielleicht nie gelernt haben ihren tag zu strukturieren ihren tag einzuteilen weil sie immer jemanden hatten der ihnen im geschäftlichen sinne eben gesagt hat was jetzt zu tun ist und deswegen ist selbstorganisation so wichtig und es gibt eine ganz ganz einfache methode wie du, ja, dich selbst organisieren kannst. Und dazu brauchst du im Prinzip nur ein Blatt Papier, ja, wo äh, ein Wochenplan drauf ist. Ja, das ist ein einfaches Instrument, ja, mit dem du Dich organisieren kannst. Das heißt, du ähm, arbeitest mit einem Wochenplan. Ich weiß, es hört sich super simpel an, aber es ist es auch. ja Du nimmst dir einen Wochenplan ja? und trägst dort deine fixen Termine ein. Ich würde dir auch empfehlen, einen Wochenplan, wo du also auf einer Seite hast oder so ein Timer, wo du eine Woche auf auf zwei seiten hast du dass du immer sofort einen kompletten überblick über die woche hast und dort trägst du dann dein als allererstes die fixen termine ein die du nicht ähm, ändern kannst zum beispiel ähm, wenn du noch nebenberuflich arbeitest, dann deine arbeitszeit und dann trägst du da darum die zeitfenster ein an denen du für dein geschäft arbeitest ähm, also für dein network marketing geschäft arbeitest und dann ist wichtig dass du ja so eine eine gewisse ähm, regelung ähm, beachtest ja du solltest dann gucken an den zeitfenstern wo du für dein network marketing business arbeitest solltest du mindestens 80 prozent der zeit ja am aufbau deines geschäfts arbeiten also ähm, marketing äh, aktivitäten betreiben ja das können termine vereinbaren sein das können neue kontakte knüpfen sein das kann aber auch zum beispiel wenn du jetzt über youtube arbeitest ein video ähm, erstellen sein was dir dann äh, neue views bringt äh, neue leads generiert etc ähm, also, wichtig ist, dass der Großteil deiner Zeit, ja, und hier würde ich definitiv 80 Prozent oder sogar mehr veranschlagen, ähm, dass, dass du da die Zeit verwendest. Und dann schreibst du dir halt eben rein, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, zwei Stunden äh, Zeit hast von 18 bis 20 Uhr, dann nimmst du eineinhalb Stunden ähm, für ähm, genau diese Aktivitäten, also Marketing, ja, und. Die restlichen 0,5 machst du dann, oder die restliche halbe Stunde wäre dann ähm, administrative Tätigkeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen neuen Kunden gewinnst und du hast noch eine gewisse Nacharbeitung, den Auftrag fertig machen oder wie auch immer das in deinem Geschäft dann halt läuft, ähm, wenn du Nacharbeiten hast, die machst du dann in dieser halben Stunde. Oder wenn du Fragen deiner Teampartner hast, dann äh, klärst du die in dieser halben Stunde. Ja Und äh, sprichst es mit den Leuten durch. Ja, also, dass du dich so organisierst. Wichtig ist aber immer bei dieser Sache, dass du halt ähm, den Hauptteil deiner Zeit wirklich für dein Marketing ähm, nutzt und für dein Marketing investierst, ja. Und gerade wenn das Team größer wird, ist es umso wichtiger, dass du dir diese Zeiträume ähm, auch beibehältst, ja, weil letzten Endes nichts ist im Network Marketing wichtiger als, ich nenne es immer frisches Blut, ja, ähm, neue Vertriebspartner, die motiviert Ihre Ziele verfolgen. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, freue ich mich, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, Daumen hoch der ganzen Sache gibst. Ähm, ansonsten interessiert mich immer brennend deine Gedanken zum Thema. würde mich freuen, wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt, Feedback, Anregungen, ja oder auch Ergänzungen zu diesem Video. Ja, in diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver schirmer ciao ciao.